Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Milo-Blocks. So, es gibt ein neues Update, aber ich habe das noch nie gespielt. Das heißt, ich erstelle mir einen neuen Charakter. Gib mir natürlich selbst den Namen Conny. Und wir brauchen eine männliche Frisur. Natürlich auch braune Haare, wie immer. Wir kennen's doch. Ah, ich mag den Color Picker hier. Die könnten theoretisch mit was crazy gehen. Ich könnte mir solche Haare hier geben. Uh. Ey, damit wäre ich doch eine Schönheit. Aber ich glaube, anfangs bleibe ich erstmal noch relativ nah an meinem Original Character. Vielleicht das hier. Vielleicht ein bisschen wilder unterwegs. Vielleicht ein Bart. Oh, hier. Yeah. Oh, ich merke gerade, die Farbe für ein Bart und die Haare lassen sich, glaube ich, nicht sinken. Das gefällt mir aber nicht. Nein, aber... Äh, <lacht> okay, es, die Bärte gefallen mir auch nicht so sehr. Ich glaube, ich gehe ohne Bart. Als Gesicht vielleicht so einen schönen Knutschmund. Mhm. Aber Ich kann sein, wer ich will. Ich kann der hier sein. Oder ich kann der hier sein. Aber ich glaube, ich gehe lieber mit meinem Gesicht und einer sehr hellen Hautfarbe, weil ich gehe nie raus. Oder doch? so. Grau gibt's nicht, also ich nehme das. Das kommt näher an Grau ran. So, dann gehen wir auf Save. Wir haben unseren Charakter erstellt. Name is already taken. Wer hat mir den Namen Conny geklaut? Conny YT. So. Yeah. Okay. So, ich bin Level 1 Novize und wir spielen jetzt mal das Tutorial. Ah, eine schöne Animation. Oh, es gibt sogar Voice Chat. Und da kommt ein kleines Ding. Hey, Conny YT, wach auf. Wir brauchen deine Hilfe. Es geht um den Ladeninhaber. Etwas hindert ihn daran, in die Stadt zurückzukehren. Sprich mit ihm. I. Sprich mit I. Ah. Uh. Okay. Wenn es sein muss. Oh, ich mag das, wenn man hier so schön steuern kann. Aber als allererstes gehe ich natürlich auf die Settings und mache die Musik aus. So schön die Musik auch ist. Ich traue ihr nicht als YouTuber. Partyeinladung, Handelsanfragen mache ich aus. Und hier kann man dann auch noch die ganzen Settings einstellen. da macht gerade jemand anderes das Tutorial. Willkommen. Reset. So, und dann klicke ich zum Verfolgen. Ah, cool. Dann kann ich so zeigen, da ist mein nächstes Ziel. Das führt mich dann direkt dorthin. Okay, das ist alles bisher sehr schön gemacht. Gut, dann sprechen wir mal mit dem Ladeninhaber. Oh, endlich! Ein Abenteurer! Kannst du mir... Äh helfen wahrscheinlich? Ein Blob hat meine Brille genommen und ich kann ohne sie nicht in... Ich sehe, dass du keine Waffe hast. Du hast Glück. Ich habe genau das, was du brauchst. Seele. Ja, ähm, Schild und Schwert nehme ich natürlich. Gehe dann auf mein Inventar und rüste den Spaß einfach mal aus. Ah, schön, so funktioniert das. So, jetzt habe ich Schild und Schwert Oh, kann ich gar nicht blocken hiermit Ich habe nur die Fähigkeit zum Angreifen hier Aber nicht zum Blocken, na gut, dann krieg ich er da erstmal aufs Maul hier Bam, bam, hallo, bam Ja yeah, Mann. du hast keine Chance gegen mich Ich werde dich so fertig machen Oh, schön viel, okay Meiner Healing Potion brauche ich Novizensack brauche ich Ladeninhabers Brille, yeah Was für ein Zufall, dass ich die Brille vom Ladeninhaber gefunden habe Ey Ladeninhaber, hier deine Brille Oh, jetzt sieht das stylisch aus. Was für eine Erleichterung, vielen Dank. Wenn du mich für etwas brauchst, besuch mich in meinem Shop und ich werde dir toll. Dankeschön, sehr nett von dir. Also jetzt klicke ich einfach mal hier unten rauf und sehe, oh, ich habe Level Up. Oh, ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Ich glaube, ich gehe als erstes auf Strength, weil ich glaube, ich erstmal nicht so große Probleme mit anderen Mobs haben werde. Ich habe noch zwei weitere Stat-Points. Was bringt mir äh, denn Intelligence? Bringt mir Elementarschaden, Mana und Mana-Regeneration. Oh, ich würde gerne Magier werden, wenn das geht. Ähm, Vitality, Kriegt mir bhp und Lebensgeneration brauche ich auf jeden Fall auch. Und Blockchance. Blockchance will ich auch haben, ja. Und hier sieht man dann so meine Stats. Das ist cool. So ein richtig schönes, klassisches RPG. Okay, ich muss mit der nächsten Fee in der Stadt sprechen. Aber ich würde sagen, vorher level ich noch ein bisschen. Ich hau den Blobs hier oder den Klecksen aufs Maul. Ab. So, und da haben wir dann 6 Kupfer und ein Holzschwert und Schild. Was für ein Zufall. Genau das habe ich auch. Common One Hand Shield, 28. Das hat 1%. Das ist stärker, das rüste ich aus. 3% Blockchance, 6% Attack Speed. Und das hier hat halt weniger von allem. Okay, gut zu wissen. Was kann der Novizen sagen? Plus 23 Maximalgewicht. Dann rüste ich den aus und dann habe ich mehr... Platz in meinem Inventar. Perfekt. Ah, hier kann man dann so sortieren. Ach, das ist doch schön. Wunderbar. Dann kriegt er wieder aufs Maul hier. Bam. Ja, yeah, jetzt werden die so rasiert. Die werden so rasiert mit dem neuen Schwert. Du wietst den Sack. Du kriegst auch noch aufs Maul. Komm ran. Komm ran. Ah. Das gibt mir gerade so ein bisschen Nostalgie-Vibes von den alten MMOs, die ich als Kind gespielt habe. Da muss man am Anfang auch solche Kleckse hier ähm, besiegen. Ach ja. Schön. Sprich mit der Fee in der nächsten Stadt oder rüste einen ersten Skill aus. Oh mein Gott. So, was habe ich? Ich habe harte Haut oder einfacher Angriff? Hm, ich glaube, ich nehme harte Haut. Ein beeindruckender Adrenalinschub, der Haut und Knochen verhärtet. Mache ich. Yeah. Und jetzt mache ich harte Haut. Ja. Yeah. Komm rein, ich habe harte Haut. Du kannst mir gar nichts mehr. Du auch nicht. Oh ja, man hält dann wirklich mehr aus. Jetzt halte ich weniger aus, weil die harte Haut vorbei ist. So. Einfach die Dinger zerstören. Es macht Spaß. Es ist schön. Ich glaube, ich mache mal die Lautstärke ein bisschen lauter, weil das Spiel anständige Lautstärke hat gehe ich mal hier rauf und sag ich will mehr Strength so und Mastery okay Basic Attack habe ich max Hard Skin habe ich noch nicht max okay verstanden Ah es gibt dann diese drei verschiedenen Kampfklassen, Einhandschild Schild und so und hier habe ich dann Bombenschild, eine Schildbarriere, die Kämpfen absorbiert und Schaden explodiert, okay. Dann gibt es noch äh, Zweihand, bin ich nicht so ein Fan von, aber macht wahrscheinlich viel Schaden und ist langsamer. Feuerschuss, oh mein Gott, vielleicht doch. Und das hier Swift Strike oder Wirbelwind. Oh Gott, ich muss alles, ich muss alles leveln, ich muss alles spielen, Leute. Aber ich würde mich schon freuen, wenn ich ein bisschen Magie lernen könnte, weil ich habe immer so gerne Magier gespielt in den Spielen. Auch wenn die, finde ich, Magier immer underpowered sind. Aber es muss ja irgendwo auch gebalanced sein, ne? So. Ey, gute Fee. Was geht? Eine Reise beginnt jetzt. Willkommen in der. Dankeschön. Dankeschön, Fee. Willkommen in der. Okay, sprich mit Captain Rowley. Captain Rowley, wo bist du? Ah, oh, das ist das ist auch so eine richtig klassische mmo Stadt. Ein riesiger Platz, wo theoretisch dann ganz viele Spieler chillen und handeln könnten oder so. Aktualisieren in Null. Okay, ähm, Tami, jetzt ist gut. Ah, also jetzt steht er wieder in. All alles klar. Achso, starte des höchsten Level-Spielers. Verstanden. So, ich klicke einfach mal hier rauf. Oh, ich weiß gar nicht, wo Captain Rowley ist. Ich habe keinen Waypoint zu ihm. Na gut, ich hole mir auf jeden Fall meine tägliche Belohnung von hier unten ab. Yeah, und das ist hier unten 20% Bonus-XP. oder muss ich eigentlich Level? Na gut, dann hätte ich mir später abholen sollen. Feldwebel. Mit dem Feldwebel spreche ich noch nicht. Will nicht zu viele Quests auf einmal annehmen. Ich mag das. Ich bin immer so überfordert, wenn ich in MMOs bzw. in RPGs zu viele Quests auf einmal habe. Da ist der Ladeninhaber in der City. Aber wenn ich mit Captain Jody sprechen soll... Dann ist er doch bestimmt direkt hier am Anfang irgendwo. Hier steht bald. Ähm, gehen wir einfach mal dahin. Oh, was ist das denn hier? Ein mystischer Ladeninhaber. Was hast du denn im Angebot? Okay, doppelholz Swords. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oh mein Gott. Oh, stimmt, dies, dieses Geldsystem, das es hier auch gibt. Erst hat man so eine Kupferwährung. Wenn man davon zu viel hat, wird das dann zu Silber und dann wird das zu Gold. Das dieses, es ist einfach so klassisch RPG-Spiele wie von damals. Finde ich gut. Aber ich kann mir hier noch nichts leisten. Hier steht auch bald. Also das Spiel ist noch relativ neu rausgekommen. Vor einem Monat oder so wurde es dann das erste Mal so veröffentlicht. Ich spreche einfach mal hier mit dem Feldwebel. Ach hier kann ich dann meine täglichen Quests, meine täglichen Fragen abholen. Töte Königskreatur zehnmal annehmen. Beute acht ungewöhnliche Items annehmen und töte 200 Kreaturen. Jetzt gehen wir schlachten. Jetzt gehen wir schlachten. Wir haben Quests und die werden erfüllt. Da hinten ist Captain Rowley. Okay, erstmal wird hier geschlachtet. Ja, Mann. hier wird noch mehr geschlachtet. Bam und hier bam bam. Bam, bam, bam, bam. Bruder, wer bist du? So, So, hey, Captain Rowley, was geht? Hey, du siehst aus wie jemand, der nach neuen Abenteuern sucht. Wir brauchen Hilfe, um die Kreaturpopulation in der Stadt zu reduzieren. Lass uns deinen wahren Wert sehen, Abenteurer. Töte 50 Blocks und kehre zu mir zurück. Okay, mache ich. mache ich, Captain. 50 Blobs. Das kriege ich easy hin, weil die Blobs sind halt wirklich keine Herausforderung. Das sind halt so, so diese Standard-Mobs, äh, die man immer am Anfang in RPGs klatschen muss, die halt wirklich keine Bedrohung sind. Die werden höchstens zu einer Bedrohung, wenn man ganz viele auf einmal angreift. So, jetzt mache ich mir erstmal Stahlhaut und dann bin ich unbesiegbar. Wir werden die Populationen verricht, äh, vernichten hier. Das ist schön, es, es macht mir Spaß. Leute, wenn, wenn ihr das auch mal spielen wollt, der Link ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung, dass ihr das Spiel auch mal spielen könnt. Das ist ein, ist ein schön umgesetztes Spiel. Ich, ich habe das gesehen, dachte mir, so ein RPG wird wahrscheinlich doch nicht so cool, weil es ist, es ist sehr viel Arbeit hinter so einem RPG-Spiel. Und das ist dann auch noch so schön designt. Es ist schön. Es bringt vielleicht beim, vor allem bei mir so ein bisschen Nostalgie-Vibe zu anderen RPG-Spielen. Oh, hier erstmal mehrere Klecks auf einmal angreifen. Und langsam, langsam habe ich Probleme hier. Ich bin nur noch halb voll. Okay, ich drücke mal R. So. Gehen wir mal in mein Inventar. So, hier ist ein Klebeei. Sobald das Haus dir fertig ist, befindet es sich in deinem Briefkasten. Okay, ich rüste das einfach mal aus. Oh mein Gott, ich habe mein erstes Ei. Schön. So also habe ich bessere Sachen. 1%, 9% ist auf jeden Fall schlechter. 33% ist besser als 28%. Vielleicht probiere ich mal einen anderen Kampfstil aus. Helm des Einleiters rüste ich aus. Aber Helme finde ich nicht so schön. Und hier oben kann man auch den Helm ausblenden. Das gefällt mir. Helme ausblenden ist immer so mein Ding. 18%, 10%, dann rüste ich den Rucksack aus. Das ist schön, dass da so eine Prozentanzeige ist, die mir dann auch wirklich sagt, was gut ist und was nicht. Also, das kommt in meine Dingslots. Eine Brustplatte rüste ich aus. 9 33 alles klar. Okay, ich weiß Bescheid und ich kann weitermachen. Und in sieben Minuten schlüpft mein Ei oder ich gebe 49 Robots aus. Das ist cool. Okay, jetzt erstmal die hier schlachten. Ja, Alles schlachten. Kommt ran. Ihr Burschen werde euch zerstören, der Ring des Krieges, yeah. <lacht> okay, nächster. Ohrfeige, Ohrfeige, du kriegst eine Ohrfeige. Er kennt wahrscheinlich keinen Southpack, aber trotzdem Ohrfeige, Ohrfeige, weil du mir keinen Respekt erweist. Ah. Die Animationen sind wirklich so ein bisschen Ohrfeige. Finde ich gut. So, ich habe das Ding jetzt gemeistert. Das heißt, ich kann hier die nächste Fähigkeit auswählen und das ist dann der schnelle Schlag. Das heißt, bam, bam, bam, bam. Oh, uh, yeah, das ist gut. Ohrfeige, Ohrfeige, bam, bam, bam, bam, bam, bam. bam. Yeah. Oh, oh, yeah. Oh. Ich bin der größte Krieger von Manhattan. Bam, Gefällt mir. Macht Spaß. Okay, wie viele Mobs muss ich noch besiegen? Oh, noch elf. Okay, das kriege ich hin. Das mache ich jetzt einfach mal schnell. Oh, feige, oh, feige. Ah, ah, ah. Bap, Yeah, yeah, yeah. Okay, ich komme aus, komm aus dem Modus nicht mehr raus. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Vor allem, wenn ihr nicht, das nicht kennt. <lacht> Okay Aber es macht dir Spaß es, es macht wirklich Spaß Einfach nur auf diese Mobs einzuschlagen Man hat sogar das Gefühl Man kann so ein bisschen ausweichen und so Während man schlägt Das hat man ja in vielen RPGs Zumindest in dem, das ich früher gesucht habe Gab es das gar nicht Da hat jeder Angriff getroffen Und da gab es dann halt eine bestimmte Prozentchance Für Miss oder Block oder was auch immer Ah, ah, ah. Yeah, okay Ich habe die 50 Mobs besiegt Das heißt Ich gehe zu Captain Rowley und sage Hey Captain Rowley Ich hab's getötet." Davon spreche Ah nee, hatte diese Stimme Davon spreche ich Wusstest du, dass du deine Gesundheit regenerieren und dich schneller bewegen kannst, wenn du eine Waffe hüllst? Probiere es aus, komm zu mir. Waffe hüllst? Chef, your weapon. Oh, right. Erstmal werde ich, werd ich ein bisschen hiervon machen. So. Passive Fähigkeiten gibt es hier keine, aber vielleicht kommen diese passiven Fähigkeiten ja noch. Wer weiß, wer weiß. Wenn ich in mein Inventar gehe und dann diese Waffe habe, wie kann ich sie hüllen? Oh, uh oh. So. Ich werde auf jeden Fall eine bessere Brustplatte ausrüsten, weil ich habe jetzt ein paar gefunden hier. Der Helm ist nicht besser als der, den ich schon habe. Amulett der Geistersuche. 23% bringt mir 4% EP-Bonus, rüste ich aus. Und den Ring of War bringt mir 1 Strength und 5% EP-Bonus, den rüste ich natürlich auch aus. Sieht man, dass ich einen Ring ausgerüstet habe? Nee, schade. Ringe und Amulette sieht man nicht. Es wäre auch zu cool, wenn es das geben würde. Aber ja, das, das gibt es in sehr vielen RPGs nicht, dass man so Accessoires sieht. Alright. Aber wie mache ich das jetzt? Ich habe gemacht. Ich weiß gar nicht. Ich habe hier unten drauf geklickt und dann kam der Scherz. Dann war, stand da abgeschlossen. Okay, ich habe es getan. Großartig. Vielleicht solltest du als nächstes den Ladeninhaber in der Stadt besuchen. Du kannst deine Beute an ihn verkaufen und nützt dich Gegenstände. Okay, das mache ich. Ich habe kurzzeitig vergessen, wie deine Stimme war. Yeah. Bam, bam, bam. Ich will trotzdem noch kämpfen. Ich habe noch ein paar weitere Missionen, ja? Und die Missionen, die will ich hier erfüllen. Oh, Feige, oh feige Level up. Swift Strike und Cooldown. Schade. Okay. Ich habe jetzt 60 von 200 Mobs. Also ich habe heute noch ein bisschen was zu tun. Aber ich will gar nicht mehr aufhören. Ich will gar nicht mehr aufhören. Ich fange jetzt schon wieder an, süchtig zu werden. Das war das Problem bei RPG-Spielen, dass ich einfach so alleine vom Farming süchtig werde. Später in den Spielen wird es anstrengend, aber da ist man schon süchtig. Da ist man einfach schon süchtig. Da bringt es mir dann auch nichts mehr. Weil irgendwann dauert es halt so lange mit den Farmen. Vielleicht in diesem Spiel ja nicht, aber ich denke schon. Welcome to City. Yeah. Okay, die City hat keinen Namen, das finde ich schade. So, als allererstes will ich mein Stuff verkaufen. Also, wie verkaufe ich? Indem ich zu dir rüberschiebe? Wie verkaufe ich an dich Sachen? Verkaufen, hier. Okay, verkaufen, verkaufen, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Was ist das? Verkaufen. Alles verkaufen. Alles weg. Bringt mir drei Silber und neun Gold. Oh mein Gott, verkaufen. So, was kann ich mir denn kaufen? Regret Stone of Strength. Grants the Strength Refund-Bonus. Okay. Was das ist, muss ich wohl noch herausfinden. Oh, die ersten ungewöhnlichen Sachen. Der Ring of War, aber das ist teuer. Plus Brustplatte des Auszubildenden. Die ist besser als meine jetzige. Aber ich kaufe mir noch nichts in dem Shop, weil ich glaube, ich werde noch viele gute Sachen einfach nur durch Loot Drops bekommen. Ich gehe aber mal zu diesem Mystery-Händler hier. Ich habe jetzt schon drei und... Ach so, okay, die Sachen kosten doch ein bisschen mehr Silber. Aber wenn ich noch ein bisschen farbe, dann kann ich mir das erste Mal so ein ähm, bisschen Gambling-Items von dem Typen leisten. Und das wird auch ganz cool. Oh, Brustplatte des Auszubildenden habe ich nicht mitgenommen. Okay, so also, ausrüsten. Oh, ist das hier auch, dass man äh, den Loot sich klauen muss gegenseitig. In dem Spiel, das ich damals gespielt habe, da konnte man den Leuten einfach ihren Loot klauen. Man musste halt einfach nur mitgekämpft haben, so ein bisschen. Nein, hast du mir gerade mein Loot dort geklaut? Oh. Was war das denn? War das gerade in dem Spiel, Leute? Habt ihr das gerade auch gehört? Es hat sich angehört, als ob neben mir mein Telefon geklingelt hat, aber ich habe so ein Klingelton gar nicht. Okay, okay. Einfach hier ein bisschen kämpfen noch. Bam um, yeah. Aber ich muss eine Königskreatur zehnmal töten. Also das wird noch ein bisschen dauern. So, wir gehen auf mein Inventar. Doch, ich habe den novizen no Sagt, Dann rüste ich den aus. Ab. Weil der novizen sagt, der bringt mir 40 äh, 40 Maximalgewicht. Das bedeutet, ich habe jetzt 296 Gewicht. Und je besser die Items sind, desto schwerer sind die natürlich auch. So, die hat 13. Die hat auch 13. Okay, 21. Und 2. 26. Äh, dann rüste ich die doch aus. Das funktioniert sogar. Okay. Hat 8%. Hat 33%. Okay, das bleibt erstmal alles so, wie es ist. Ich mag das. Ich mag das einfach. Man hat so viel Kontrolle über so viele Sachen. Genauso muss das sein. Noch ein Ring of War. Oh, Feige. Ah. Der steht da und denkt sich so, bro. Wir schlagen einfach auf kleine, hilflose, glibber Dinge ein. Oh. Ich habe da unten eine Nachricht. Das ist es wahrscheinlich. Lexhaus. Ach so, weil mein Haustier fertig ist. Okay, in meiner Mailbox ist jetzt ein Haustier. Dann sage ich Anspruch auf Inventar. Und dann kommt es ins Inventar rein. Also auch so ein Nachrichtensystem, wie ein MMOs. ich liebe es. Es kommt dann hier rauf? Ja, ich habe Charlie. Ich habe mein erstes eigenes Pad. Oh, Feige, Ohrfeige. Ah, ah, ah. Okay, er weicht mir gut aus. Charlie, was kann ich mit dir machen? Hier oben steht Charlie. Ah, hier kann ich. Und Charlie heißt jetzt nicht mehr Charlie... Charlie heißt jetzt Boris. Oh, ich war, ich war nicht gefangen. Boris, yeah. EP coming soon, Hunger coming soon. Okay, Pets sind auch relativ neu hier. Job Loot, dass der den einsammelt. Währung, Mist. Ich mach alles an. Ich mach alles an. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich mach alles an, Leute. Okay, Charlie, zeig mir, was du drauf hast. Bam, bam, bam. Ich werde jetzt keinen Loot mehr einsammeln, weil ich mich jetzt darauf verlasse, dass Charlie das macht. Bam, bam, bam, bam. bam. Yeah. Oh, oh, oh, Ring of War. Charlie hat den Ring of War eingesammelt. Und der ist jetzt in Charlies Inventar. Wenn ich das jetzt so mache und so mache, dann kann ich sagen: gib mir den. Oh, yeah. Es funktioniert. Aber der bringt mir 4 HP. Der bringt mir Strength und EP-Bonus. EP-Bonus ist, glaube ich, geiler. Ich verstehe. Das heißt, Charlie. Gönnt sich einfach. das ist einfach so ein extra Inventar für mich. Aber Charlie kann auch nur eine Sache auf einmal aufheben wahrscheinlich. Das sehen wir gleich. Wir holen uns jetzt noch den nächsten Loot Drop. Und Charlie hat das Geld aufgesammelt. Okay. Amulett der Geistersucher sammelt Charlie nicht mehr auf, weil jetzt sein Inventar voll ist. Ich verstehe. Okay. Das ist einfach so ein bisschen Hilfe beim Loot sammeln. Aber auf dem niedrigen Level bringt es mir fast gar nichts. Beziehungsweise Charlie klaut einfach. Man könnte auch sagen, der klaut. Ablenkzeitreduktion und Critical Damage. Das ist cool. Ich glaube, das nehme ich mir. Oh, ich sehe gerade, ich habe sowieso zwei Ringslots. Also mache ich das so. Und hier, Charlie hat schon fünf Kupfer gesammelt. Wenn ich hier raufgehe, dann habe ich die fünf Kupfer. Oh mein Gott. Charlie, du bist so hilfreich. Du klaust den armen kleinen Tieren ihr ganzes Geld. Ich liebe dich. Oh, Feige. Ah, ah. Okay. Wissen der Shopkeeper ist abgeschlossen. Ah ja, ich sollte ja vielleicht mal wieder mit Captain Rowley sprechen. Ich habe mit dem Shopkeeper gesprochen. Großartig! Wusstest du, dass deine Bank mit all deinen Charakteren geteilt wird? Schau es dir an und kehre mir zurück. Oh, das ist schön. Bank. Okay, ich schaue mir dann gleich die Bank an. Vorher werde ich äh, dir noch deine ganzen Gegner hier wegklatschen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Kupfer, hier lag doch eben was. Ach, habe ich mir nur eingebildet. Bam, bam, bam. Yeah. Und bam, bam, bam, bam. Yeah. Okay, es macht einfach Spaß, diese Mobs zu klatschen. So, Kuh für Waffen wegstecken. Da bin ich schneller unterwegs. Bank, da hinten ist die Bank. Wir gehen zur Bank, schauen uns das an. Das ist schön, so eine Einleitungsmission, wo ich alles mal angucken soll. So, und in die Bank kann ich dann Sachen reinpacken, die für andere Charaktere interessant sind. Wie zum Beispiel dieser... Dieses Critical Damage Amulett, apropos Amulett, das bringt mir 4% EP-Bonus. Ich nehme das. Und das packe ich mir hier rein. So, ich habe da jetzt was reingepackt in die Bank. Die wird dann zwischen all meinen Charakteren geteilt. Gut zu wissen. Wenn ich hier gehe, teleportiere ich mich. Ah, hier kann ich mich teleportieren zu anderen Regionen, die ich noch nicht habe. Und das kostet ein bisschen was, wenn ich wenn sie schon entdeckt habe. Verstanden. Okay. Also, Shopkeeper, gehe ich wieder auf Verkaufen. Dann verkaufe ich erstmal alles. Und es ist auch schön gemacht hier mit dem Verkaufen. Es geht sehr einfach, verkaufen. Jetzt habe ich schon 7, 25. Ein bisschen farm ich noch und dann gehe ich nochmal zu dem Mystery Dude. Ihr wollt Ohrfeigen, ihr bekommt Ohrfeigen. Ah, ah, ah, ah, Leute, ich habe gehört, das hagelt eine Ohrfeige. Ah, ah, ah, ah, ah. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal weiter. Ah, nee, ich, ich rede erstmal wieder mit Rowley. Ich habe Missionen, ich muss Mission machen. Hey, du weißt sicher, wie man mit dieser Waffe umgeht geht. Bitte hilf uns, indem du 35 Bloopies nächsten tötest. Du kannst sie über der Brücke finden. Däh. Okay. Ich wollte sowieso über die Brücke gehen. Sehr schön. Bloopies soll ich töten. Das hier sind ja einfach nur Kleckse, ne? Ja, das sind immer noch Kleckse hier. Bapp, bapp, bapp, bapp. Oh, die sind aber stärker. Die sind Stufe 3. Oh Gott, die sind wirklich viel stärker. Bam, bam, bam. Oh Gott. Die machen mir zwar kaum Schaden, aber die halten mehr aus. Das sind aber keine Bloopies. Also gehe ich einfach mal weiter Das da hinten sind, glaube ich, Bloopies Die sehen aus wie Bloopies Ey, du da, Bloopy. Oh, Bloopies, guckt ihn euch an Au, oh, die sind aggressiv Die sind aggressiv Die machen auch richtig viel Schaden Digga Oh Gott, die töten mich Charlie, hilf mir Ich muss kurz RP Oh Gott, die HP-Tränke bringen mir kaum was Komm ran, Bloopie, komm ran Ich geb dir, ich geb dir Oh Gott, ich muss es auch gleich noch mit zwei auf einmal machen, ne Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam bam, Pow, pow, pow Oh, Feige, oh, Feige Ah, ah, ah Ah, ah, hey, ich hab keine Tränke mehr ich habe keine Tränke mehr. Bam, bam, bam. Okay, ich habe einen, ich habe einen. Swift Strike Cooldown. Jetzt. Bam, bam, bam, bam. Bitte töte mich nicht. Ich habe nur noch 7 HP. Bruder, kurz in mein Inventar gucken. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Ah, okay. Du hast es nochmal geschafft. Der regeneriert jetzt, oder? Nee. Bam, bam, bam. Yeah. Oh, ich habe nur noch 3 HP. Nur noch 3 HP. Ich muss den ersten Schlag setzen. Bam. Nein. Du hast sterben. Ich habe 10% EP verloren. Ja, ist in Ordnung. Okay, die Bloopies sind zu krass für mich. Also, ich muss mehr leveln. Ich muss mich erstmal hier mit den Klecksen anlegen. Beziehungsweise mit den Level-3-Klecksen sollte ich mich anlegen, weil die ja... Na, aber da seht ihr wie auf einmal die Schwierigkeit hochgeht, sobald man langsam die Anfangsgefilde verlässt. Kann man nicht hier runterspringen? N nee, kann ich nicht. Schade. Bam, bam, bam, bam, bam, yeah. Der macht mir nämlich nicht so viel Schaden, aber er hält halt viel mehr aus. Ich brauche mehr Schaden und ich brauche mehr... Hab ich brauche alles mehr. Ich muss einfach Ich muss einfach stärker werden, Leute. Hab ich ich habe meine kompletten Heiltränke aufgebraucht. Okay, ich packe jetzt wieder den einen Heiltrank, den ich eben gedroppt bekommen ob hier rein. Und ich habe ein neues Pet. Tja, ich will auch das neue Pet haben. Haustier-Inventar muss leer sein. Na gut. Dann gib mir das zurück. Gib mir das zurück. Keiner will dich, Kleckshaustier. Ich will das Haustier hier haben. Das siehst du, was du davon hast. Außerdem 5%. Ja, das ist schwach. Komm ran. Bam, bam, bam. Weißt du, das Haustier, das ich gerade ausbrüte das wird groß und stark, weil es mich kämpfen sieht. Level up. Yeah. Oh, Feige. Oh, Feige. Ah, ah, ah, ah, ah. Okay. Ich level da noch ein bisschen. Wie viel EP bringt mir das, wenn ich gegen die hier kämpfe? Wenn ich einen besiege, dann bekomme ich... Will ich EP bekommen? Ja, so ein bisschen was. Also es dauert schon zu leveln. Es dauert schon. Man könnte jetzt so mathematisch machen, wie lange dauert es, ein Viech zu besiegen. Wie viel EP bekommt man dafür? Dann vielleicht noch verrechnen mit der Wahrscheinlichkeit, auf so ein Viech zu stoßen, weil die ja unterschiedliche Populationen und unterschiedlichen Gebieten haben. Naja, ich würde sagen, ich gehe erstmal zurück. Was leuchtet hier? Ach ja, Level Up. So, die bringen mir 6 EP. Es lohnt sich mehr, die Kleckse zu besiegen aktuell, weil die bringen mir 6 EP. Das ist weniger... ...als die anderen Dinge, aber ich kann die viel schneller besiegen. Aber dafür, dass ich sie viel schneller besiege, gibt es hier dann auch weniger. Also, ja, vielleicht lohnt es sich doch nicht mehr ab einer bestimmten Zeit, wenn ich die dann wieder suchen muss. Aber ich glaube, ich level hier immer noch am schnellsten. Pff, ich habe gerade mal einen Bloopy besiegt. Okay, wir gehen erstmal zum Shopkeeper. Wir reden kurz darüber, dass meine Brustplatte hier, die ist besser. Vielleicht sollte ich gegen die Bloopies auch Holz, äh, hier Schwert und Schild spielen. Vielleicht bringt mir das auch eher was. So, ich gehe jetzt erstmal wieder auf Verkaufen. Ich könnte mein Pad verkaufen. Ich will mein Pad nicht verkaufen. Noch nicht. Ab, ab. Erstmal das ja, das verkaufen. So, dann gehen wir jetzt zum Mystery Merchant, wie man ihn in pet Simulator gerne nennt. Und das einzige Item, das ich mir holen kann, wäre dieser Helm oder die Brustplatte des Auszubildenden. Man weiß auf jeden Fall, dass die Dinger dann äh, grau sind. Das bedeutet eigentlich gar nicht so krass. Ich mach's trotzdem. Ich hole mir die Brustplatte des Auszubildenden und sie ist... Oh doch, sie ist sehr viel besser. 41 Armor, 2 Leben pro Sekunde bringt sie mir. Perfekt. Rüst dich aus. Du kannst meine alte Brustplatte haben. Nimm sie. So. So, und mit der neuen Ausrüstung, meinen neuen Fähigkeiten, werde ich es schaffen, die Bloopies zu vernichten. Aber vorher gibt es Ohrfeige hier. Ohrfeige, Ohrfeige. Ah, aber ich mache halt weniger Schaden. Angriff blockiert. Oh, ich mache Block. Schön. Weil du mir keinen Respekt erweist. Oh ja, es dauert viel länger, dir zu besiegen mit dem Schwert. Das ist der Nachteil. Ich halte mehr aus. Aber ich mache weniger Schaden. Na gut. Ich will aber nicht gegen zwei Bloopies kämpfen. Ich will nur gegen einen auf einmal kämpfen. Ich pull den hier raus. Ey, du da. Genau. Und jetzt kämpfe ich gegen dich. So, jetzt habe ich Schwert. Ich habe meine Armor. Und ich glaube, gegen den gewinne ich jetzt sogar. Guckt euch das an, wie viel ich blocke. Und ich regeneriere. Ich re Guckt euch das an. Ich regeneriere einfach den Schaden, den er mir macht. Oh mein Gott, diese Brustplatte. Die bringt so viel, diese Regeneration. Oh mein Gott. Ich habe so gewonnen. Digga, dafür, dass ich weniger Schaden mache, das ist mir so viel wert. Ich ich sterbe einfach nicht mehr gegen die Bloopies. Ich kann die wegschlachten. Und es bringt mir 30 EP. Es lohnt sich eigentlich nicht, um zu leveln gegen die. Aber trotzdem. Oh, feige. Oh, feige. Du hast keine Chance gegen mich. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. bam, bam. Ah, ah, ja. Yeah. Es tut mir leid, es tut mir leid an alle, die genervt sind davon. Ich krieg's gerade nicht mehr aus dem Kopf. Viktor schuld. Victor schuld und Luis. Victor und Luis sind schuld. Wenn ihr das nervig findet, dann kommentiert bei ihnen, ihr seid schuld. Die haben mir das gestern wieder in den Kopf gesetzt. So. Respekt, er weiß. Oh, ich kann auch einen Linksklick einfach gedrückt halten. Das ist natürlich viel angenehmer. Weiche ich eigentlich aus, wenn ich so kämpfe. Oh Gott! Zwei auf einmal machen viel mehr Schaden. Jetzt wird's kritisch. Ich will nicht gegen zwei auf einmal kämpfen. Okay, Hardskin reached Level 3. Sehr gut. Angriff blockiert. Angriff blockiert. Okay, ich blocke so gut. Ich blocke so gut. Ich bin so ein Meister. So, und jetzt bam, bam. Bam, bam, bam. Ja, versuch doch wegzulaufen. Du hast keine Chance. Ah, ah. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Die Dinger, die mich eben so geowned haben. Ich own sie jetzt. Ich own sie jetzt einfach. Sehr schön. Okay. So, ich habe sechs Bloopies besiegt. Aber ich möchte euch damit nicht weiter nerven. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Spielt das Spiel auch gerne mal selbst. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos und schreibt mir in die Kommentare, ob ich das weiterspielen soll. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!